Trends in Minecraft Fidget Spinner Oh Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer oh ja, Trends Fidget Spinner 34 HD LP 4K Und ich zeige euch heute, wie ihr einen, haltet euch fest, haltet euch fest, einen Fidget Spinner in Minecraft machen könnt Dazu haben wir hier etwas ganz schönes vorbereitet, beziehungsweise ich ähm, Und Leute, haltet euch fest, Fidget Spinner in Minecraft Das hat noch nie jemand gezeigt, Fidget Spinner Das ist so krass so, wir brauchen hier die Materialien, die ich euch zeige. Wir brauchen ein Redstone-Fackel, neun Steinstufen, vier Redstone-Verstärker und 12 Redstone. Ich habe euch noch übrigens hier was kleines vorbereitet, was ihr machen müsst. Ihr braucht so eine Art Plus, sage ich jetzt mal. Und ja, jetzt tut ihr hier, hier, hier und hier zwei Stufen machen. Jetzt müsst ihr einmal hier wieder machen... Dann hier eine setzen und dann da wieder weg. Dass da unter, unter dem Teil hier, ganz wichtig, ein freies Loch ist. Das ist ganz wichtig, das werdet ihr später brauchen. Jetzt nehmt ihr das Redstone und geht immer einmal hier lang. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr als erstes das Redstone, denn sonst müsst ihr alles nochmal von vorne machen. Und das wollt ihr ja nicht. Und deswegen, ich will euch immer das Beste zeigen und immer das Krasseste und Coolste. So, jetzt brauchen wir die vier Verstärker. Wir machen einen hier, einen hier, einen hier und einen hier. Jetzt sind wir so gut wie fertig und jetzt müssen wir einfach noch die Redstone-Fackel nehmen. Und ganz schnell hinter zum weg wegmachen. Und schon, Leute, jetzt seht ihr das krasse. Schaut mal, wie schnell der sich dreht. Richtig krass. Ich kann mich ja jetzt mal hier hinstellen. Boah, ist das krass. Ich kann mal hochfliegen. Da seht ihr den Fidget-Spinner. Ihr seht, wie der sich dreht. Me me mega krass. Ja Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst keine Ahnung. 50.000 Likes da, wenn ich nochmal so ein Video bringen soll. Zu etwas anderem ganz cool. Vielleicht ein Fidget Spinner aus Holz. Das wäre mega, mega cool. Lasst einfach mal 50.000 Likes da. Teilt das Video, damit ich berühmt werde und in die Trends komme. Ich bin fertig. Tschüss. Reaction Videos. Yo Leute was geht? Ich bin's wieder euer Reactor HD. Heute schaue ich mir einfach mal meine ganz ganz alten Videos an. Ich muss ehrlich sein, ich habe damals was wie Minecraft gebracht. Minecraft ist ein ganz altes Spiel, ganz eklig. Das spielt keiner mehr. Aber ich habe dazu damals Videos gemacht, als es im Hype war. Und ja, die schaue ich mir jetzt einfach mal an, wie sonst auf meinem Kanal. Und ja, legen wir los. Hey I'm the Okay. So, okay da geht's los. Eine Aufnahme. RTLP. Und heute Boah, was ist das für eine eine ein neues Boah. Projekt? Boah! Alter, diese. Sch Nein. Boah! Herzen Nein, diese. St St Boah, I Jetzt Was mach ich da? Alter, ähm, na, nicht, na, was machst du Aber da, Junge? Spiel, wir bah, nee, Spiele ah wir diese Stimme Hosen, auch. Boah, nee, nee das geht gar nicht. Halt die Qualität, boah, die boah nee, ich muss ab, Staffel Jungs, Jungs, ich halt muss abbrechen, Kiste ich, Kiste ich Kiste muss blablabla abbrechen. Blablabla Jungs, das geht gar nicht, ich muss das jetzt abbrechen. Das ist viel zu hart für mich. Dieses Video ist so grottenschlecht und diese Stimme. Boah, nee, das geht gar nicht. Es tut mir leid, das ist eins der ersten Male, dass ich ein Video abbrechen muss. Aber, Leute, das geht gar nicht. Das Video ist so schlimm. Ähm, ja, like trotzdem mal das Video bei 1000 Likes, schaue ich mir auch ein Video von mir an und hoffe diesmal nicht abzubrechen. Und ja, das war's von mir, ciao! Lifehack-Videos Hallo Freunde, ich euch heute zeigen, wie ihr eine Tierliebe-Maschine machen könnt, um immer an euer schönes Fleisch zu kommen. Dazu, ich habe diese Sache gebaut. Ihr euch fragen, was das ist? Ganz einfach. Ich habe hier Stämme hochgezogen und dann hier Glas reingemacht. Dann, ich habe ein Piston da reingemacht und daneben ein Stein. Da ist ein Loch mit Trichter, der es aufsammelt. Und da oben liegt, damit sich die Tiere auch wohlfühlen. Packen wir direkt mal das erste Tier rein. Schaut mal, unser erster Freund ist ein Schwein. Jetzt wir betätigen Hebel. Schaut mal, das Schwein leuchtet rot für Freude. Es ist froh. Jetzt es sich haben weg teleportiert und jetzt schauen wir mal und uns haben Fleisch da gelassen. Das ist toll für uns. Wir machen noch ein Tier rein und dann sehen wir uns gleich. Schaut mal, jetzt wir haben ein wir machen wieder an. Wir sehen das Zünchen nicht. Wir haben aber gesehen, es hat sich wieder wegteleportiert. Da waren Wolken. Jetzt wir schauen nach. Es ist weggegangen und uns haben Fleisch gelassen. Ist das nicht toll? Schaut mal, selbst Cookie freut sich. Er hat sich gleich auch wegteleportiert. Da! Das war wieder ein Neufrag-Video. Jetzt, ich zeige euch, wie mein ewiges Terrarium aussieht, das aber in einem anderen Video. Tschüss. Real Talk Videos, in denen irgendeine Scheiße erzählt wird. Yo Leute, ich bin's wieder, euer Enes und ich habe für euch heute eine richtige Retalk Runde. Und zwar ist das gar nicht lustig, was da passiert ist. Und zwar war es so, wir waren in so einem Club gewesen, also ich, der Mahmoud und ähm, der Ali. Wir waren so im Club gewesen und da war so ein Typ. Er hat mich beleidigt, ich bin zu ihm hingegangen und ohne Scheiß, ich habe ihm gesagt, Bruder, was soll das? Warum machst du das? Und dann... Ey, er ist weggerannt, er wurde rausgeschmissen und dann weggerannt. Dann, wir sind nochmal nach Hause gefahren und auf einmal war der Typ hinter uns. Ja, es war die krasseste Verfolgungsjagd, Alter. Ohne Scheiß. Die sind so mit Waffen haben die so richtig so bam bam bam bam. Die haben uns richtig abgeschossen. Wir mussten so richtig fliehen, Alter. Ich dachte mir, wir sind in so einem fucking Kinofilm, Alter. Richtig cool. Dann, wir sind weggefahren in halt. so eine Spielstraße, Alter. Mega krass. Dann, wir waren in der Sattgasse. Scheiße, ne? Wir waren richtig krass. Dann waren die so hinter uns. Dann mussten wir gucken, was wir machen, Alter. Die hatten so einen Abstand von so 50 Metern, habe ich jetzt mal geschätzt. Und ja. Dann ähm, gab es einen richtig krassen Kampf. Wir haben uns auch unsere Waffen rausgeholt. Wir hatten richtig mit Waffen geschossen. Und dann irgendwas sind sie wie plötzlich weggerannt. Und wir haben die Poli Aber die haben die Polizei gerufen. Dann kam Polizei und da mussten wir gegen Polizei kämpfen. Und da mussten wir uns verstecken und mit Auto ganz schnell wegfahren in den Tunnel. Und wir sind ganz schnell geflohen. Und jetzt mache ich dieses Video. Erzähle davon. Und ja, das war mega krass gewesen. Ich hoffe, euch hat ihre Story gefallen. Wenn ja, bei 50.000 Likes sind diese Leute, die uns angegriffen haben. Und die Polizisten die größten Hurensöhne. Und bei einer Milliarde Likes, dann werde ich die umbringen. Und werde Donald Trump umbringen. Also, nicht vergessen zu liken. Ich bin weg. Tschüss. Jeder denkliche Art von Minecraft-PVP-Videos. Yo Leute, was geht? Ich bin jetzt euer Legend -Basti Unterstrich. Heute mit einem neuen Video Heute spielen wir Skywars of Gomme Und ich habe das Gärtner-Kit, das ist mega krass Und ja, jetzt gehen wir erstmal die Kisten looten Yo Leute, jetzt habe ich meine Equip, das ist mega gut Wir können jetzt erstmal die ersten Leute suchen Da sind schon mal zwei, da wird wahrscheinlich jetzt einer sein Da baut sich aber schon wer hin Deswegen warten wir jetzt einfach mal, bis die äh, irgendwie kämpfen damit ich nicht irgendwie erst wenn er sterbe. Ja. Obwohl, wir könnten ihn eigentlich jetzt umbringen. Aber die bauen sich da hoch, das ist blöd. Das möchte ich nicht. Die werden da jetzt kämpfen. Da gehe ich wahrscheinlich jetzt zu denen. Jo ja, Leute, jetzt bin ich auf deren Insel. Und Alter, jetzt komm, jetzt komm. Bruder, Bruder, oh, oh, oh, oh, oh. Als ob ich die Ten hatte. Die kämpfen jetzt. Aber oh, ey. Ey, was greift mein Bruder an? Oh fuck! Ja, Leute, das war's mit der heutigen Folge Skywars. Ich habe keinen Bock mehr, wenn die so eklig abstürmen. Ich habe echt keinen Bock auf diesen Server zu spielen. Mega eklig. Jo, Leute, lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpasst. Like doch das Video, teilt es bei 20.000 Likes kommt das neueste PvP Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's von mir und ich sage Tschüss. Thank <laughs>